Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Galaxy Race. In der ersten Folge haben wir einen Menschen auf den Mond geschickt und wissen nun, dass ein Mensch 5 Minuten ohne Sauerstoff auskommt. Wir werden jetzt, äh, uns jetzt in vier Teams einteilen und die Captain werden die Flaggen gestalten. guck so, kommen alle bitte schon mal nochmal zur Base. Ich will. So, äh, wer seine Flagge. Wir können ja gleich nochmal hier unsere ganzen Flaggen aufstellen. Lore. Oh. <lacht> So, ich hab an euch eine Einladung gesendet. Das ist nice pixel aber Und keiner besser machen. So, wer seine Flagge zeigen möchte, der kann, ähm, mir Bescheid geben. <lacht> ich bin da. So, möchte noch jemand seine Flagge präsentieren? Sexy. <lacht> der sieht einfach ja, so Steve, nach. Also Steves Team hat noch keine Flagge, und Steve ist auch noch gar nicht auf dem Server. Ja, jetzt aber. Nö, das ich ist es. definitiv eine Firmenkunst. Alles <lacht> also, so Ja, sieht gut aus. <lacht> Naja, gut. Dils, hey, kommst du jetzt hier runter oder? Lol. Hier oben? Wenn da ich jetzt rein... Achso, ihr habt die... So, ihr habt die Flagge in <lacht> schwarz geändert. Oh. Alter. <lacht> <lacht> Und Steve, sieht man, dass ich in kurz eine 4 hatte. 6. Wer hat die schwarze oh, Gedrückt oh, ja, <lacht> <lacht> <lacht> halten, dann stellt sie sie auf. Steve, die Alex, was ist das. das? Das funktioniert nicht. Ich hab denn ich noch, Steve? Doch, da ist er doch. Äh, uh, Steve, Ab. du musst ja. unsere Flagge noch machen. Wo denn? Äh, ja. <lacht> uh, unser Escape ja, noch Space Race Manager unten rechts. Gib mir uh, unsere Flagge. Warum, Sven. Warum, warum hab ich jetzt die Flagge? Weil Sven deine <lacht> abgebaut hat. Sven gibt ich die Flagge hab her. gar keine abgebaut, Mann. Die das liegt hinter dir. <lacht> die sind hier streiten <lacht> wegen Flaggen. <lacht> und <so>. Boah, ne. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Das ist das. lacht> Hakenkreuz, wie man. Also, wenn man ein Hakenkreuz macht, gell, dann. Äh... Nein, das war ein Spaß. So wie Daniel und Basti hier rumlaufen, ne? Äh... So. Weil, welche Flagge hm. ist denn das? Oh, geil. Die ist von hier. Also, dann, Luca, das ist unsere schöne Flagge, oder? Ja, jetzt nicht gesehen, wer hier eigentlich. Ist ist. So. Kann man auch alles mit Alba löschen? <lacht> also, die Flagge, die Flagge, ich, ich, so, ich sag mal so, die Flaggen könnt wir jetzt mal behalten. Yeah. Plastik. Also wer braucht eine Flagge? Äh, wir. Für Team? Ja, wir. Wer? Um, too hard for you und. Ich mach doch gerade. Ja, ja du aber musst wir müssen einen eine aufstellen, aufstellen zu können. Also hat was. Also. Cool. Ich sehe nichts. Ich sehe also, nur eine für, weiße Flagge mit dem <lacht> <Ja, warte mal. lacht> äh, Eine Sache noch, Leute, vergesst nicht euch gegenseitig zu adden. müsst einmal auf E gehen und Friends Sky, weil ihr könntet immer noch claimen. Aber bitte, das ist jetzt ein ganz großes, äh, hier an, an Dragon äh, APM, keine oh. 1000 Blöcke Claim. <lacht> Claimt <lacht> nur <lacht> eure Basis, mehr nicht. Claimt nur eure Basis jetzt hier, aber auf der Erde bitte nichts Claim. Das waren ja vier Chunks, gell? Okay? Genau, ab vier Chunks ist Basis und äh, zwei, äh, zwei Chunks ist Außenposten, äh, ja. Ich werde jeden Tag ab morgen durch halt jeden Tag abfragen, ihr müsst halt mir immer sagen, welchen Planeten ihr erobert habt. Sagen, wie viele Chancen es hat. Äh, eventuell gucke ich es mir an oder dann schicke ich einen Screen. Dann äh, stelle ich euch das in Rechnung. Ich werde jeden Tag nochmal einen Beitrag abzuzahlen. Oh Das heißt, ihr euch Geld verdienen. <lacht> er bekommt genug Geld. So. Also, ich gebe jetzt irgendwie nochmal so, so eine Stunde, dann könnt ihr ein bisschen hier auffarmen, ein bisschen was sammeln. Dann kommt die nächste, dann kommt die zweite Stunde nach in der Klär Interaktion. Also, ich oh, okay. denke, der hier nicht mehr farmen möchte, der kann äh, direkt sagen: Leck mich am Arsch. Ich <lacht> gehe auf den Planeten. Wie bist du da eigentlich? jetzt? Okay. Ich <lacht> gehe gerne farmen. Los. Gut. Dann. Ja. Mhm. Also, ihr könnt hier aus der Erde jetzt noch einen Schrank legen, aber der wird dann später entfernt. Hat jemand Essen für mich? Ich hab noch so. drei Äpfel, also. also nee, du hast ja keine 16 Äpfel bekommen, oder? Nein. Ach du Scheiße. Was ist Steve? <lacht> Alter, Steve. Wie kann man das wieder. Und, äh, geht's. Geh doch. Wer eine Flagge Jetzt hab ich zwei Flaggen, danke. Was aufs Maul? Danke. Mhm. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit bekommen, um Ressourcen auf der Erde zu farmen. Bis wir auf unseren eigenen Planeten geschickt werden. Will ja. Alex ja. ähm, Essen ja. suchen? So. Was? Das ist What? Essen, essen, Holz, alles was essbar ist. Welche Richtung geht's denn hier gerade? Crafting Table ist bei mir. Oh, das hättest hätte du mir früher sagen können, dass du schon fertig bist mit dem Crafting Table. Hast du schon einen? Ja. Oder mache ich keinen mehr? Mhm. ich. Ja, nicht... Oh, nicht genug Stein. Ich hab noch welches. Ich hab's auch, ne? Wer baut sich hier hoch? Oh, gut. Hi. Hallo. Sie brauchst du ihn müssen, also. hm. Warten auf Eisen. Wenn nötig. In Cho-Chan und Fune. So, ja. Wollen wir uns die Kiste machen? Ja. Mit rum Pass auf vor was dunklem, wenn es dunkel wird, gell, äh, ist es Öl. Ja. So, ah, ja genau. Sag ja. mal, geht mal weg hier bitte. Wir waren hier gerade über mir. Hast du das? Oh, das ist ja Schlucht. Ich bin ober der Schlucht, kennen Sie das Wasser? Oh, da sind die ein Mobs. Ace, wie wir mal kurz? Nix passiert. Ich hab keine Ahnung, wo bist du, Junge? The, uh, hey, neben ich nehm dir ja. drunter in der Schlucht. Oh, der. Oh, ich schaff Ich nicht. Dabei verwechsel ich fast Lauf weg, Alex. Ja. Ich kann nicht weglaufen, weil das ein Spawner ist. mir spawn ist keine Sau. Super, eigentlich. Er braucht ja keine Angst, haben der Ace, die ist verboten. Das gibt's ja nicht. Der schäppt ja Mobs. Ja, weil ich in der Spawn alles also, ist, was ich mir Ja, ich höre hier was boomen, aber ich habe halt kein Optifine also oh, drin, du hast das. Ja, das ist bei mir mit diesem Boom. Lord, bin in der Base. Er ist gestorben. Weil man in der Spawn Area nicht abbauen kann, dann bin ich nicht zu den Maps gekommen. One, Willi, komm mal mit dir. Ja, du bist weg, dann warum? Boah. Oh nein. Wir sollen das Versteck stürmen. Nein. Welches Versteck? Endlich? Das war wir am Anfang waren. Sollen wir, wir stürmen? Wir? Ja. PvP, go. Nee, ich glaube es ist kein PvP, wir sollen da nur reinstürmen und dann werden wir irgendwie weggezogen oder so. Hat er meinen Helm? Ja, <lacht> ich hab deinen. Nein. Oh, Gut, dann sind die Big Ah ja, wo kommst du? Ja, ja, wir sind schon unterwegs. Hi. Hallo. Jo. Alex? Jo. Bist du? Ich bin kurz bei meiner Kiste, da kam wir noch aus. Kadi auch in unserem Team? Ja. Dann wir Team mein In meinem Team ist niemand online. Was bist du? So. Oh, Sau. Hey, es gibt's nun. Ah, da war der einer irgendwo, oder? Ne, ja, komm mit, ich weiß wo der Eingang ist hier drüben. Ja, Nicht, Warum bleiben wir hier da sind wir alle. Ja, erstmal essen. Jo, bin gehen schon wieder. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.